Kommt zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. In der letzten Folge haben wir Schlael erreicht. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich sogar am Ende der letzten Folge ein neues Outfit gekauft. Wir sehen somit nun mehr Schnieke aus. Und äh ja, Tricky ist sehr glücklich darüber. Das ist doch toll, oder? Wir werden heute eine Arena machen. Die ist nämlich da oben. Aber wir haben noch ein paar NPCs hinterlassen. Ja, wo ist sie denn nur hin? Ich suche mit meiner Großlinse alles nach den Linse ab, die mein Herzbad hier irgendwo verloren haben muss. Bisher habe ich aber leider keinen Erfolg. Okay. Hm, wo ist die nur? Ich habe meine Linse verloren, aber ohne Linse kann ich schlecht suchen. Also. Äh, äh, Brille verloren, aber ohne Brille können sie es gar nicht suchen. Basically. Puh. Skooko-Board hat eine Zoom-Linse gegeben. Ah. Ah, ich dachte, ich muss schon mit diesem Itemfinder das alles suchen. Skooko-Board, du hattest wow, das die ganze Zeit. Da habe ich mich wohl zu sehr auf den Boden konzentriert. Hey, das möchte ich dir geben. Ja, was denn? Gibt es die Zumlösung, so es deinem Pokémon zum Tragen erhöht sich dessen Genauigkeit, wenn es erst nach dem Gegner zum Zug kommt. Ach so, ja, ach so, das behalte ich jetzt einfach. Zucker so, ist die ganze Zeit. Tut mir leid für die Umstände. Nimm das jetzt keine Wiedergutmachung. Äh, jetzt, Hä, von ihr kriege ich das? Okay, sehr komisch. Auf jeden Fall, äh, ja, danke. Schleide wird nicht umsonst statt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber hier ein paar technische Maschinen für dich. Ein paar? Die haben 63 erhalten. der Pokémon Ränkeschmied ein, wird sein Spezialangriff stark erhöht, aber das nur am Rande. Viel Vergnügen noch in der Stadt der Steine. Okay. okay. Ach, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einem deiner Pokémon eine Massage geben. Okay. Wer kann denn Entspannung gebrauchen von euch? Hm. Du, du, du, du, du, du, du, du. Seid eigentlich alle hier, um eine Massage zu bekommen, ne? Ich gebe es mal am Starter, weil... <lacht> Dann mal los, entspann dich, mein kleines. Schaut verträumt und zufrieden. Übrigens hat der Bugmann das hier auch beigetragen. Ein eifers sticker klickt an meinen Oh, Okay... Der Schallmann in Weideburg ist der Freund meiner großen Schwester. Wenn sie gemeinsam etwas unternehmen, haben sie immer ihre Puppen dabei. Aha, sehr cool. Du, du, du, du, du, du. Vielleicht entwickelt sich heute Magpie. das wäre ziemlich nice. Was ist schon in der Schleide-Arena? Die ist echt interessant, kann ich ja sagen. Mich erinnert sie irgendwie an eine Turnhalle. Oh ja, das war die Arena. Es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon Trickser und Illusionisten, aber es könnte doch sein, dass etwa 5% davon wirklich übernatürliche Kräfte haben. Äh ich weiß nicht, ob du da nicht zu so viel hineinredest und liest. Hey! <lacht> mein Pokémon von da hinten. Er <lacht> schiebt einfach weg. Hey Maike, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker oder kommt mir das nur so vor? Was ich hier mache? Oh, ich habe mir das Kaufhaus angesehen und... Ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex, aber... Na, wie dem auch sei, halt die Ohren steif. Man sieht sich später. Jo, ciao. Äh, Magpia ist okay. <lacht> Tricky kugelt sich hoch erfreut. Okay, alles okay bei ihm. pokémon -Arena von Schleide, Arena-Leiterin Hilda. Das barfüßige Kampfgenie. Barfüßig? Okay sich davon halten soll Oh Oh Ja, stimmt Ja, das ist ja nicht die Platin-Arena Das ist ja die aus diamanten und Ich kann euch sagen, im Platin ging es hier rum Es sah sehr ähnlich aus wie hier Nur, dass man halt äh, nicht diese Tore hatte zum Schieben Sondern man hatte Boxsäcke die man Boxen musste und dann fliegen sie von der einen äh, Linie zur anderen und dann konnte man so weiterkommen. Hier muss man es aber mit so Schiebetüren machen. Und äh, ja, wir werden sehen, wie das äh, funktionieren wird. Wir sind das Karate-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Tränen. Ha, ja, für die Tränen. Für die Tränen? Ha? Wer muss dann hier heulen? Der Einzige, der heulen muss, das bist wahrscheinlich du, nachdem ich dich zerstückelt habe. Ja, es ist eine Kampfarena, also wirklich eine richtige Gym-Arena. Ah, mein neues Outfit. Kann ich da jetzt schön bewundern. Oh, stell dich mal mit einem Ja, dann ist Traumfugil perfekt für diese Arena. Ich hab das voll vergessen. Ja, gut, was heißt perfekt, wenn der ja jetzt... Ja, mein Item ist jetzt weg. Das, ich weiß nicht, also Traumfugil könnte sehr gut in der Arena sein, aber ich... Wollte vielleicht mit ein paar Items kaufen. Ich glaube, ich habe immer noch keine gekauft, oder? Oh, uh, nice. Level Up für Check rein. Oh, uh, Egesam. Ja, ganz ehrlich, Egesam finde ich persönlich viel besser als Megasauger. Megasauger ist halt so, du greifst halt an und nimmst dir ja dadurch halt die, die Leben zurück. Aber bei Egesam ist es so, dass das Pokémon, was da gerade draußen ist beim Gegner, die ganze Zeit Leben abgezogen bekommt. Jede Runde und jede Runde. Also kannst du Rasierblatt und Egesam eigentlich kombinieren und deshalb Sauger ist dann nicht so gut, wie ich finde. Das ist zumindest die Art und Weise, wie ich das immer mache. Vielleicht finden ja andere Leute Megasauger viel besser als Egesam. ich weiß nichts nicht. Ich nicht wissen, aber ich denke, das ist gut Entscheidung. Und deshalb, ich habe gemacht. Und würde machen, damit du weg bist. Ciao! Du, du, du, du, du, du, du, du, wir holen uns heute einen dritten Orden, das kann ich euch sagen, Leute. Und zwar hier in dieser Arena. Denn sie wird nicht so schwer, glaube ich. Ich bin total ausgepaart, Vogel. Da ist doch was. Hä? Huh? Nanu? Check rein, entwickelt sich. What? Die Massage hat so gut getan. Jetzt hat er keine Büsche mehr, sondern einen ganzen Baum. Und ein paar Stacheln oder Schneeberge oder was auch immer das sein soll. Aber ja, Shakenrein hat sich zu schnell Terror entwickelt. Das ziemlich viel Terror macht. Oh, ja, wie bereits gesagt, es macht ganz viel Terror. Erdbeben willst erlernen. Ganz ehrlich, mach Fluch weg. Ohne Witz. Ich meine. Ja, kann ich verstehen, dass man Biss wegmachen könnte. Aber, aber, Erdbeben? Außerdem haben wir jetzt einen neuen Typ bekommen. Wir waren ja vorher nur Typ Pflanze. Jetzt, mit dem Baum auf unseren Rücken, sind wir Typ Boden. Warum auch immer ganz genau? Ich schätze mal, weil wir einfach verwurzelt sind mit der Natur. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fluch würde ich wegmachen für Erdbeben, weil Erdbeben ist einfach eine geile Attacke. Einfach richtig geile Attacke. Vor allem bei starken Pokémon wie ein Shell Terra. Oh yeah! Aber die Pokémon laufen hier nicht mit rum, ne? Ja, die Tränke gehen auf jeden Fall langsamer aus. Aber komm, zehn Supertränke, das sollte noch in etwa reichen, oder? Wir sind das gerade Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Liebe! Heuer für die Liebe! Okay, das Quartett sagt immer das Gleiche hier. Aber dann ist ja diese Arena voll langweilig. Ich verstehe es allgemein nicht. Ich, warum hat man nicht die platin Arenen genommen? Die waren doch in jeder Hinsicht besser. Oder sehe ich das falsch? Findet ihr die in diesem Spiel besser? In Diamant und Perl? Ich weiß es ja nicht, aber ich war da überzeugt, dass die meisten sagen würden, ja, platin Arenen sind viel besser. Heißt jetzt den Überblick ein. Sehr gut, dass er seine Runde verschwendet und mich nicht angreift. Somit muss ich kein Heil Item benutzen. Und das macht's mir einfacher. Du, du, du, du, du, du, du, du, jetzt hat Fall, ja, ähm, jetzt habe ich ja zwar einen Terror, aber immer noch kein entwickeltes Magbi. Wisst ihr was ich meine? Also Magbi muss ich auch mal in dieser Folge entwickeln. Wofür gehen wir überhaupt trainieren in der Gym? Also für die es nicht wissen, Arena Bung und Arenen heißen im Englischen Gym. Deshalb die Kampfarena. Hm. Ach, ich hab den Job erklärt. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Ist zu mir leid. Aber wer weiß, wenn wir Glück haben, entwickelt sich sogar direkt nach diesem Kampf. Ich meine, es sind viele Muskelprotze hier. Ich meine, da kann Mag doch schon bestimmt ganz viel gelernt haben. Keine Babys hier erlaubt, nur richtige Männer und Traumvögel. Das, das ist ein Weib. Sie ist noch in Ordnung. Ich meine, sie ist stärker als alle anderen. Also. Ist hier erlaubt. Pow! You are Powell. Kann du, da du, du. Fun Fact? So wie ich es gehört habe... Oh, nice, Level ja, 30 für Tricky. Darf man sich sogar entscheiden, in welche Arena man geht? Ah, zermalmt! Oh. Nano! Ja, Tricky entwickelt sich! Yay! Endlich! Es wurde aber auch Zeit, habe ich recht. Sei gegrüßt im Team! Magma! <lacht> du, du, du, du, du, du. Kein Baby mehr. Was ein Team wir jetzt doch haben. Gut, ist noch nicht entwickelt, aber wir haben jetzt ein Tricky. <lacht> Und ein Tails. Und ein Titterer. Hat Voll die. <lacht> Hat voll die krassen, breiten Beine. Bekommen. Du, du, du, du. Die kommen nicht lang. Nöp. Nope. Das geht so nicht. Aber was wir machen können, ist den hier. Und den hier. Ja, okay, das war eher suboptimal. Ja, das war ziemlich suboptimal. Da sollte ich nochmal raus und reingehen. Ich meine, das resettet das. Aber Moment. Magma. Tricky, schaut zu dir rüber und nick dir zu. Cool. Wie sieht eigentlich Chelterra auf der World aus? Jetzt sehen wir hier Tricky. Hat eine ordentliche Größe und du hast auch eine ordentliche Größe, perfekt. Also er ist nicht wirklich so groß, aber... Mit der Größe kann ich leben. Die terra ist to total ruhig und gelassen. Na dann, na dann. Also was ich vorhin gesagt habe, man kann... Ja, warte, einen Moment. <lacht> Erstmal der noch leben. Wir sind das Karate Karatequartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen der Hoffnung. Ha, ja, für die Hoffnung! Okay, wird das ja äh, Sailor Moon. Fünf verschiedene Sailor Krieger, okay. Ähm, entweder man macht diese Kampfarena, oder die nächste Arena in der nächsten Stadt zuerst. Man kann sich entscheiden, und das ist nur nun jemand und Perl gewesen. Dass man sich da entscheiden konnte, welche man von beiden machen will. Sehr interessante Idee, dass es so ein bisschen mehr offen ist, was man machen will. Aber ich mache es trotzdem nach der Reihe, weil es ist mehr als einfach einfacher. Einfach einfacher, ja genau. Level 30, ist alle 30er Bereich. Cool. Wir waren nicht gut genug. Viel hat allerdings nicht gefehlt. Ab mit mir zum Training. Hilda wird mich sicher wieder fertig machen. Äh oh, der Armee. Machen wir hier weiter? Geht gar nicht. Oder können wir das verschieben? Oh! Äh... Uh, ja, ich, ich weiß halt nicht so. Ich mach das denn? Aha! Einen Moment mal, dann... Ist das hier für den Fehler beheben? Okay. Und dann kann ich da ganz lang... Nee. Dann ist das hier immer noch so, Da kann ich das... Nee. Ähm... Um. Hab die Arena schon ewig nicht mehr gemacht, oder habe ich sie überhaupt jemals gemacht? Also, ich kenne die Arena, aber ich weiß nicht, ob ich die jemals gemacht habe. Deshalb muss ich gerade ein bisschen nachdenken, was ich hier tue. Okay, das ist schon mal richtig. Jetzt ist aber... Ja, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Kann man nicht nach ganz links noch lang? Ja, kann man. Um das hier zu verschieben. Hm. Aber könnten wir nicht jetzt schon theoretisch zur arena rinnen Nee, ah, man muss alle verschieben, okay. Moment, das kann ich verschieben. Ja, die Arena ist nicht schlecht, aber ist vielleicht zu simpel, um euch zu sein. Wir sind das Kanada-Quartett. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Ha ja, für den Mut. Für den Mut. Ist das jetzt der letzte oder kam da noch einer? Glaube aber ich habe nicht mehr als vier gesehen. Ich hatte es wären fünf. Dann waren es vielleicht doch nur vier. Okay. Mir auch egal. Euch oh, mache ich trotzdem platt. Wie eine Flunder. Oh oh. Ach, er, er macht nur eine Grimasse. Ach komm von der Grimasse lasse ich mich noch nicht runterkriegen. Ich bin immer noch schneller. Und du bist schneller tot. Was ist das noch? Macholo, ernsthaft? Alle hatten Maschok und du hast einen Macholo. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Was meinst du? Meinst du nicht, das war traurig? Also, also bei manchen Pokémon-Verteilungen, bei manchen Trainern, ich weiß nicht. Also Diamant und Perl, wie man hier sehen kann, hat das sehr. Langweilige Trainer, die alle immer das gleiche hatten. Das ist schon traurig. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem alle hier besiegen. Ohne einen einzigen auch nur auszulassen. <lacht> der macht so krasse Karate-Moves, der Trainer und das Maschok Schießt einfach nur rum und take das Ganze. Oder, naja, ja, nicht so. Bam! Überlebt es nicht. Ah, zu stark. Das hält doch nicht aus. Ja, schade. Ich konnte den Sieg nicht verzwingen. Nö, das konntest du nicht. Bei Karate-Kämpfen setze ich immer auf pure Kraft. Bei Pokémon-Kämpfen funktioniert diese Taktik allerdings nicht so gut. Why not? Kann ich das hier verschieben? Ja, okay, das hier sollte ich verschieben verschieben wahrscheinlich, oder? Nee, warte. So. Das verschieben und dann das verschieben und dann komme ich durch. Okay. Habe mich ja ganz kurz gewundert. Hä, hey, wieso komme ich da nicht durch? So komme ich dann. Ein Moment. Ich habe eine ganz, ganz winzig kleine, kleine Kleinigkeit klein übersehen. Jetzt kann ich das rüberschieben. Und wir sind auch schon bei der Arena-Leiterin. Die barfüßige Meisterin. ja, yeah, ja. Yeah. So wird sie hier genannt von allen. Tag mir nicht, jetzt muss ich wieder durch die Mitte gehen. Nein! Das Warte, kann ich nicht hier? Ja, okay. Okay. Ja, gut. <lacht> Let's go. Also erstmal speichern, ne? Immer erstmal zehnmal speichern. Immer zehnmal speichern. Jetzt können wir anfangen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Erinnerleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich es zur Erinnerleiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Da dann. Da, da kann kommen, wer will. Du, du, du, du, du, du, du, du. siehst dieser bereit ist, mich herauszufordern. Hat sie gerade vier Pokémon? Oder hat sie drei? Du, du, du, du, du, du. Lass mal sehen, wie viele Pokémon hat sie. Ne, drei, okay. Na gut, das erste Buch man kann... Oh. Oh, ja gut, die jetzt werden schon schlauer. Trotzdem mache ich sehr viel Schaden. Was sogar fast schon reicht. Und nochmal und du bist schon weg. Bye, bye, Maschok. Was sie wohl außer einem Maschok hat, hat sie etwa die Weiterentwicklung... Nice. Und auch nice. Wissen es nicht. Ja, jetzt kommt das Mediti wieder rein. Ich glaube, sie würde gar nichts können gegen mich. Wenn sie einfach we wegsweepen. Ciao. Es ist wirklich sehr, sehr gut, einen geist zu haben. Und vor allem ein Ken-Touch-Me-Pokémon. So für dir. Auch sehr vom Vorteil. Oh, ein Lucario. Kampfstahl. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Oh oh. Erstmal kommt Fußstrahl. strahl Kreideschrei. Oh nein. Ja, die Verteidigung sinkt stark. Das ist nicht gut. Aber die Verwirrung, die landet. Und wie sie landet. So. Ich würde sagen, Tricky, du darfst die Ehre erweisen, dieses Lucario in den Schlaf zu versenden. Magst du die Haare davon? Äh, mag mal so rumwedeln. Das ist cool. Feuerschlag! Nicht mal einen Trank konnte sie einsetzen. So schnell habe ich sie fertig gemacht. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Level 33 sogar noch für Shelter halten. Zelda, hast nichts drauf. Ich muss die Niederlage die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu kraft. Oh, okay. Du hast gewonnen. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand in einem Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du dir damit deinen Orden rechtlich verdient. Hier hast du ihn. Den dritten äh, dritten Orden? Okay, offiziell ist das wohl der dritte Orden. Der Bergorden von Hilda! Ähm, ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit diesem offiziellen Orden der Popandega kannst du über deinen Pocket Chief vor Attacke Fliegen einsetzen. Ah, oh, und die ist auch noch für dich. Die Sticker von ihr. Und die TM60. DM-60 erhält die Attacke Ableitieb. Ähm, sie fügt dem Ziel nicht nur Schaden zu, sondern beraubt ihm auch KP. Ja, sehr coole Attacke, wie ich finde. Und das ging wirklich ziemlich schnell, wie ich finde. Ups. Habe ich eigentlich mit allen nochmal geredet am Ende? Ich weiß es gerade nicht. Ab mit mir zum Training. Achso. Ja, bei ihm, ihm habe ich gemacht. Aber bei den anderen glaube ich nicht, oder? Bei der gerade Gra kämpfen setze ich immer auf pure Kraft. Bei Pokémon kämpfen funktioniert diese Taktik allerdings nicht so gut. Na, ich glaube, ich habe sogar mit allen danach nochmal geredet. Ich vergesse es manchmal. Seine Pokémon sind stark, aber unsere Röhnerin Hilda wird euch zusammenfalten wie ein Papierflieger. Daraus ist ja wohl nichts geworden, oder? Ach, mit dem habe ich auch noch nicht geredet. Oh, nochmal? Hä? Hey, Maike, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzuholen, oder? Ich bitte dich. Wir treffen vor der Lagerhalle. Ja, danke. Wo ist denn bitte die Lagerhalle? <lacht> ich habe die anderen so geskippt. Wow, Michael, du hast die drin besiegt. Natürlich habe ich das vorher schon gewusst. Ah, er ja, hätte mir wahrscheinlich einen Tipp gegeben. Ja, Psychogeist, ganz okay, gut. Ja, sorry, jetzt habe ich die Tipps weggemacht, aber einfach keinen feuer rein reinsenden, würde ich halt empfehlen. Das wäre vom Nachteil. Oder auch, äh. Ja, gut, Flug-Pokémon sind auch ganz gut äh, dagegen. Hier rein? Oder wo? Von hier hin oder meinst du da am Anfang? Ich, meine, ich glaube, Lucius meint da ganz links am Anfang, oder? Lass uns mal lieber dort links hinten nachschauen. Äh, nee, hier ging es nicht lang. Ich könnte zwar heilen, aber ich meine, meinen Pokémon geht es gut, oder? Denke, es ist ziemlich blendend. Hier? Ja, hier! Hey, Mike, könntest du mir helfen? Äh, ja, das hast du mir doch bereits gesagt. Ein Dream Team, wenn wir zusammenkämpfen. Diese Schurken werden mit ihren fiesen Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Okay. Na, wieder das gleiche. Pudox und Papinella aus dem Wald. strahl auf dich und du bist down. Pow! Ich versuche mal alle so relativ gleich zu leveln, vom Level her zu, zu halten. Das ist zumindest das, was ich versuchen will, aber ob es klappt, weiß ich nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich overlevelt sein werde wegen dem XP-Chair. Das ist ziemlich blöd. Ich weiß auch nicht, ab welchem Zeitpunkt ich overlevelt werde, aber... Ich weiß nicht. Könnte wenn ich Pech habe, schon bald passieren. So. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ich bin überhaupt nicht overlevelt. Aber ich habe so ein bisschen das, halt das Gefühl. Ich weiß noch nicht. So, was ist dein zweites Pokémon? Oh, kannst du das sogar noch besiegen? Nee. Aber sogar sogar ein Crit. Ha. Ah, die Bunkel. Vorahnung. Die Bunkel könnte böse werden, aber ich bin schneller zum Glück. Na gut. <lacht> Dann noch der andere Trainer, der gerade sein Papinella rausstreicht, aber es wird sowieso jetzt down gehen. Yeah, Level Up. Uh, Leitteiler. Na. Addiert KP von Anwender und Ziel. Teilt sie gerecht auf. Das heißt, jeder so 50 50 kp also... Wie erkläre ich das? Oder ne? Addiert kp von Anwender und Ziel. Teilt sie gerecht auf. Das heißt auf jeden Fall beide gleich viele kp haben. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie es funktioniert. Ich lasse es mal. Ich hab das noch nie wirklich benutzt, deshalb... Äh, ich weiß, ob das so gut ist. Ich habe gerade... Ganz gute Attacken würde ich sagen für Traunfugil. Ich meine, ja, Horrorblick ist eigentlich nur gut fürs Pokémon-Fangen. Aber genau deshalb könnten wir es mal behalten. Vor allem kann ich das gut gebrauchen, wenn ich dann ähm, nach der Story noch ganz viele Pokémon für den Pokédex fangen will. Ist dann Horrorblick für mich persönlich noch ziemlich nützlich. Mal schauen. Äh, ja, danke. Muss heilen So, was ist sein letztes Pokémon? Okay, hm. Sehr komische Auswahl. Ja, ich kann jetzt leider nichts dagegen machen. Ne? Egal, das Ding sollte sowieso nicht so viel drauf haben. Pau. Aua, er hat Biss. Beziehungsweise macht er nicht so viel Damage. Komm, komm Pipi, kill es! Nein, Pipi! Was soll das? Drauf da! Schnell! können doch nicht so viel Zeit verschwenden, Pipi. Mein Gott. Von zwei Kindern besiegt? Das darf nicht wahr sein hätte ich mich doch zurückgehalten und einfach nur das Lager im Auge behalten. Hast du aber nicht. Selber schon. Ah, das steht doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Ha, mich dämlicher Pokédex interessiert doch hier ne niemanden. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das gesamte Universum wird uns gehören. Hier, nimm ihn. Da hast du deinen nutzlosen Pokédex. Pah. Der ganze richtige Kram, den wir hier in der Lagerhalle aufbewahrt hatten, wurde sowieso schon nach Weideburg geschafft. Also bleiben wir unserem Namen treu und machen einen rüpelhaften Abflug. Ihr werdet schon noch, vor, noch euer Fett abbekommen. Nach Weideburg? Was ist denn hier los? Warum laufen die Typen von Digitalactic durch die Straßen und benehmen sich, als würden alles ihnen gehören? Vielen Dank, Maike, ganz ehrlich. Wenn Professor Alber jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Bogedex verloren hätte... Uh, ich mag gar nicht dran denken. Also, was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ja, ich denke, da sollten wir auch lang. Aber jetzt können wir hier lang. Was ist denn hier? Aha. Uh. Okay. Fliegen jetzt, jetzt können wir Fliegen einsetzen, das heißt, wir können in jede Stadt hinfliegen Hoffentlich nicht durch einen Ich stelle das gerade so vor, weil alle Attacken bisher von Bediza ausgeführt werden Aber jetzt können wir in jede Stadt hinfliegen, wo wir schon mal waren Und du hältst mich ja ab, hier durchzugehen, weil ich äh, einen, äh, einen Schlüssel brauche Hey, hey, hey, was haben wir denn hier? Du gehst ja gar nicht mal zu Team Galactic Und bist also noch ein Kind das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weidebergburg. Was? Ach, darum geht es gar nicht? Naja, vielleicht... Vielleicht geht es darum... Komm, Shelterer. Du bist so langsam? Shelterer behält wachsam die Umgebung im Auge. Na dann... Dann sollten wir mal... Pokémon kurz heilen und uns auf den Weg machen zu Weideburg. Wo ist denn das? Hier ist ja direkt eine Karte. Können wir kurz nachschauen? Einfach hier nach unten die Route? Könnte gut sein, ja. Könnte tatsächlich ganz gut sein. Lass mich hier durch. Ah, nein, nein, das war der PC. Oh Gott. Hier. Schleide. Ist es hier? Nee, das war Alice's. Unten links ist Weideburg und unten rechts ist Sonneweg. Aha. Nach Weideburg wollen wir. Oh Gott, hier ist eine riesige Route, die auf uns wartet. Ein riesig langer Weg nach Weideburg. Der dann wiederum zurückfährt, führt nach Herzhofen, wo wir dann nochmal gegen Lamina kämpfen können, wenn sie dann nach zwei weiteren Orden endlich mal Bock hat. Und ja, in der nächsten Stadt gibt es noch einen Orden. Deshalb meinte ich ja auch, man kann sich das tatsächlich aussuchen. Sollte, Leute, wenn euch der Fahrt gefallen hat, würde ich mich... Freuen wir ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. In der nächsten Folge werden wir uns diese Route anschauen. Willst du echt Route 214 entlang gehen? Die ist doch total unwegsam und zu sehen gibt es auch nichts. Gut, da ist dieser Ruinen-Maniac, den du mal einen Besuch abstatten könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz alleine durch, dickst, durch dickstes Felsgestein. Auf der Oberfläche? Interessant. Aber ja. Hier. Geht's dann weiter auf Route 214.